Sturm der Liebe, Boris ist schwul. Es war das große Rätsel bei Sturm der Liebe. In einem Vorschauvideo vor einigen Wochen konnte man sehen, dass es in der Serie heiß hergehen wird, zwei Männer kommen sich in dem Clip näher, doch um wen handelt es sich dabei? Jetzt ist es raus. Boris hutet sich als schwul. Boris hutet sich gegenüber seiner besten Freundin Tina. Er steht auf Männer. Lange Zeit hat er es für sich behalten, und zwar nicht ohne Grund. Sein Vater Christoph hat ein großes Problem mit der Homosexualität seines Sohnes. Das sorgt sicher noch für viel Zündstoff.